Nautilus Tastenkürzel. Welche Tasten müssen gedrückt werden damit? Was passiert beim Dateibrowser Nautilus? Ich öffne den Dateibrowser. Taste F9 öffnet oder entfernt die Seitenleiste. Steuerung N öffnet ein neues Fenster. Mit Shift Steuerung N wird ein neuer Ordner angelegt. Datei oder Ordner markieren. STRG-O. Öffnen Sie die Datei oder den Ordner. Ordner markieren. SHIFT-STRG-O. Öffnet den Ordner in einem neuen Reiter. Datei markieren. ALT-ENTER. Zeigt die Eigenschaften an. SHIFT-STRG-W schließt alle Fenster. Steuerung W schließt das Fenster. Datei markieren. F2 Jetzt kann man die Datei umbenennen. STRG R Die Ansicht wird aktualisiert. Steuerung H die versteckten Dateien werden angezeigt oder wieder versteckt. STRG L Die Adresszeile wird angezeigt. STRG Plus Die Ansicht wird vergrößert. STRG Minus Die Ansicht wird verkleinert. STRG O Ansicht normale Größe. Steuerung 1, Symbolansicht, Steuerung 2, Listenansicht, Steuerung F, man kann nach Dateien suchen. Alt, Position 1, man springt zum Homeverzeichnis, die Tastenkürzel, werden jeweils rechts neben der Funktion angezeigt. Ciao und viel Glück!